Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute reagieren wir auf YouTube-Kommentare zu einer Pro-Afghanistan-Demo am vergangenen Dienstag in Berlin. Eigentlich hatten wir heute eine Buchvorstellung geplant, aber als ich dann in den YouTube-Statistiken gesehen habe, dass unser Video zu Afghanistan am meisten nach diesem Video hier vorgeschlagen wird, wollte ich kurz schauen, was das für ein Video ist. Ich habe dann den Kanal gesehen, rt.de, also russisches staatfernsehen und dachte mir, das kann ja witzig werden. Deshalb hatte ich dann beschlossen, nur ganz kurz in die Kommentare zu schauen. Aber die haben mich dann so aufgeregt, dass wir beschlossen haben, ein Video daraus zu machen. Unsere Meinungen zu neuen ausgewählten Kommentaren hört ihr deshalb jetzt hier in diesem Video. Viel Spaß! Ja, dem Beginn macht Laszlo Reiser, der fragt, wer hat euch dafür bezahlt? Ja, das kannst du dir vielleicht nicht vorstellen, aber manche Menschen demonstrieren gegen Sachen, die sie für falsch empfinden, auch ohne Geld, aus ethischen und moralischen Gründen und auch, wenn diese sie nicht direkt selbst betreffen. Das nennt man dann oft Menschlichkeit. Und jemandem, dem dieses Konzept noch nicht bekannt ist, ist Watsche. Der schreibt, nachdem die Taliban eine Generalamnestie verkündet hatten, sollten wir Hunderttausende von Afghanen wieder zu ihren Familien ins Heimatland bringen. Und da bleibt mir nichts anderes zu sagen als nein, einfach nein. Denn erstens, die Taliban haben zwar eine Amnestie verkündet, allerdings nur für Regierungsbeamte, damit die weiter arbeiten gehen. Und zweitens, die Rückkehrenden haben einen so schlechten sozialen Status in der Gesellschaft, dass ihnen mindestens Verarmung, oft aber auch Gewalt droht. Und der Punkt, dass Abgeschobene dann ja Zuflucht bei Freunden und Familie suchen können, ist falsch. Dieser sieht solche Menschen ebenfalls als ungläubig, verwestlicht und unmoralisch an. Und unter der Taliban-Herrschaft wird sich das nicht gerade verbessern. Die Terrorgruppe sieht Abgeschobene nämlich als Landesverräter und verfolgt diese teilweise. Übrigens, Abschiebungen nach Afghanistan sind quasi nutzlos, denn 70% dieser Leute flüchten direkt wieder, andere bringen sich um, die wenigsten bleiben jedenfalls lebend vor Ort. Kommentar Nummer 3 von Luca Perry. Die gleichen Irren wie auf der Klimasekten-Themen. Wahrscheinlich hast du recht und liegst gar nicht so falsch. Ich kann mir gut vorstellen, dass das die gleichen Leute sind, die sich gegen die Erderwärmung, den Anstieg des Meeresspiegels und letztlich gegen viele Tote einsetzen. Durch den Klimawandel droht ein neues Massensterben und diese Katastrophe könnte in den kommenden Jahrzehnten Millionen Menschen dahinraffen. Ich wollte es nur mal kurz erwähnt haben. Nummer 4 Karin E. schreibt, ich verstehe das nicht, was da mal wieder in Deutschland demonstriert wird. Finkt eigentlich Saudi-Arabien oder die Vereinigten Arabischen Emirate-Flugzeuge, um ihre Glaubensbrüder zu retten? Nein, natürlich nicht. Aber warum auch? Nur so am Rande. Wenn man die Flagge der Taliban mit der saudi-arabischen Flagge vergleicht, dann könnte einem auffallen, dass es da gewisse Ähnlichkeiten gibt. Und die sind nicht zufällig. Saudi-Arabien ist beim Thema Frauenrechte auf Platz 146 von 153, wie das Weltwirtschaftsforum festgestellt hat, und auf der Scharia, auf die die Taliban sich berufen, beruht das gesamte Rechtssystem Saudi-Arabiens. Martin Schulze schreibt, junge, naive, einfache, unwissende Maskenslagen. Und bei diesem qualitativ so hochwertigen Kommentar schlagen wir mit der gefährlichsten Waffe für solche Querdenker zurück, nämlich blanken Fakten. Diese Menschen demonstrieren gegen ein stark autoritäres Regime, in dem Frauen zum Beispiel nicht ohne Burka und nur in männlicher Begleitung auf die Straße dürfen und Menschen wegen Racheakten der Taliban Todesängste haben müssen, teilweise sollen auch schon Hinrichtungen durchgeführt worden sein. Und über Masken brauchen wir eigentlich nicht viel reden. Sie schützen gegen Viren. Und wie die schaden sollen, ist mir ein Rätsel. Der Mikrochip ist doch in der Impfung, oder bin ich da falsch informiert? Wie dem auch sei, Marco Segner schreibt. Die Taliban weinen, ganz sicher vor Rührung, wenn sie diese Bilder sehen. Solidarität hätten nicht gezeigt, wenn die vor Wochen nach Afghanistan gegangen wären. Aber so solidarisch wollten sie ja auch nicht sein. Und ehrlich gesagt, ich habe lange überlegt, diesen Kommentar mit reinzunehmen, weil die Forderung einfach so absurd ist. Inwiefern wäre es solidarisch gewesen, nach Afghanistan zu gehen? Ich denke, du spielst darauf an, dass die Demonstrierenden so die Taliban hätten bekämpfen können, aber ich hoffe, du meinst das nicht ernsthaft. Ich möchte dagegen nicht mehr wirkliche Argumente anbringen, weil die Idee einfach so grotesk ist, dass ich mich innerlich nicht dazu überwinden kann. Es hätte rein gar nichts gebracht, wenn diese Menschen nach Afghanistan gegangen wären, selbst wenn es tausend Leute waren. Was hätten die dort deiner Meinung nach machen sollen? Vielleicht eine Armee helfen, die zerstritten und völlig überfordert ist, die keine Überzeugung mehr aufbringen kann, für ihr Land zu kämpfen? Oder sollten diese Leute lieber allein gegen die Taliban eingreifen? Was ich sagen will, es hat ja nichts, wirklich gar nichts, geändert. Aber das war den meisten hoffentlich schon vorher klar. Wer Kunst schreibt, den ganzen Haufen in Berlin, die demonstrierenden Einsperren, so viele Deppen an einem Ort. Ach ja, die gute alte Demokratiefeindlichkeit. Irgendwie war da doch was, so in Sachen alle demonstrierenden Einsperren, und die Regierungsmeinung ist erlaubt. Wie hieß diese Machtform doch gleich? Silvio Kaka schreibt, wenn die Mehrheit der afghanischen Menschen die Taliban wollen, ist das okay so. Das nennt man Demokratie. Wir müssen ja auch die Frau Merkel, Herrn Spahn und andere ertragen und verlassen nicht gleich unser Land. Wenn die Mehrheit der Afghanen die Taliban nicht wollen, sollen sie sie selber zum Teufel jagen. Wir versuchen es doch auch mit Frau Merkel und Co. Ja, erstmal hast du recht. Wenn die Mehrheit das bekommt, was sie will, dann ist das häufig eine Demokratie, soweit so richtig. Aber wenn eine Terrorgruppe durch das Land zieht und mit Gewalt die Macht an sich reißt, ist das dann wirklich eine Demokratie und Willen der Mehrheit? Um es kurz zu machen, nein. Aber genau das ist in Afghanistan passiert. Und auch der zweite Punkt, dass man die Taliban zur Not einfach stürzen soll, scheint mir nicht gerade gut durchführbar zu sein. Aus verschiedenen Gründen. Und mal ganz ehrlich, um deinen zweiten Punkt aufzugreifen, wie viel Fortschritt habt ihr damit gemacht, unsere Regierung zu stürzen, die Macht an euch zu reißen, um die wahre Masche der Weltpolitik zu zeigen? Ich habe davon jedenfalls noch nicht so viel mitgekriegt. Und zum Abschluss noch ein ernster Kommentar von Fang J. Ich bin überhaupt nicht der Meinung dieser Demonstranten. Es gab im eigenen Land nicht genug Menschen, die in Form der afghanischen Armee Land, Leute, Freiheit und Rechte verteidigen wollten, trotz einer sehr guten Ausstattung mit Waffen durch den Westen, womit die Taliban mit Leichtigkeit zurückgehalten hätten werden können. Ich möchte daran erinnern, dass viele deutsche Soldaten in Afghanistan für Afghanen gefallen sind. Schade, dass ihr Afghanen nicht annähernd diesen Mut und Willen habt. Es reicht, dass immer andere für euch inhalten sollen. Zu diesem zweiten Teil gleich. Erstmal. Die Ausstattung durch den Westen war nicht so gut, wie oft angenommen wird. Fehler bei der Ausbildung, Waffen, die für den Kampf in Afghanistan ungeeignet sind, der plötzliche Abzug ohne die Stützpunkte ansatzweise vernünftig an die afghanischen Truppen zu übergeben. Diese Punkte haben den Kampf erheblich erschwert, dazu kommen noch ethnische Spannungen innerhalb der Armee und vor allem der mangelnde Wille für ein korruptes System zu kämpfen und letztlich war auch die gute Planung der Taliban schuld, die genau wussten, welche Routen man angreifen musste. Es war also nicht so einfach, gegen die Taliban anzukommen, auch wenn man das bei der Truppenstärke vielleicht denken mag. Und dann zum zweiten Teil. Ja, es sind fast 60 deutsche Soldaten ums Leben gekommen. Aber soll man deshalb ein Land im Stich lassen? Nur zuschauen, wenn Frauen unterdrückt und Mädchen aus Rache getötet werden? Wenn Mädchen keine Schulbildung erhalten dürfen und wenn in Afghanistan wieder ein Kalifat ausgerufen wird? Vielleicht hast du recht. Afghanistan hat eine lange Besatzergeschichte. Möglicherweise sollte man das Land einfach machen lassen. Demokratie und Hilfe von außen gescheitert. Man kann diese Menschen, die dort demonstrieren, einfach ignorieren. Aber dann muss man sich die Frage stellen, würden wir wollen, dass uns geholfen wird, falls eine Diktatur errichtet wird, die Frauen unterdrückt, die ein religiöses Rechtssystem einführen will? Oder ist es dann okay, wenn uns Mangel in der Wille vorgeworfen wird, weil wir den Herrscher ja einfach stürzen könnten? Ist es dann in Ordnung, wenn andere sagen, ihr Feichlinge, wir haben euch nach dem Zweiten Weltkrieg schon mal geholfen, wir machen das nicht nochmal? Ist das wirklich gerechtfertigt? Denkt da mal drüber nach. Ja, soviel zu den Kommentaren. Wir hoffen euch hat dieser etwas andere Content gefallen und es war okay, dass wir mehr auf den Inhalt geachtet haben, also auf das Bild und die Visualisierung. Schreibt eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Sollen wir mehr Wert auf den Inhalt legen oder sind euch die kleinen Animationen wichtiger, die es in den letzten Videos oft gab? Schreibt natürlich auch gerne eure Meinung zu Afghanistan in die Kommentare. Wie viel Solidarität müssen Deutschland und die anderen Länder gegenüber Afghanistan zeigen? Falls ihr euch davor nochmal über die Situation dort informieren wollt, klickt gerne auf die Playlist, die hier verlinkt ist. Dort findet ihr unsere beiden Afghanistan-Videos. Oder falls ihr genug von solchen kriegsähnlichen Zuständen habt, schaut doch zur Entspannung das andere Video, was hier eingeblendet ist. Dort geht es um das Buch Perfect Storm von Dirk Reinhardt. Zum Schluss vergesst natürlich nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Und Dann sehen wir uns spätestens nächsten Samstag wieder. Bis dahin. Ciao.